Willkommen zum kleinen 1 der Kostenrechnung. Wir wollen die Kostenrechnung fortsetzen mit der Kalkulation in Mehrproduktunternehmen. Wenn ein Unternehmen nur ein Produkt herstellt, genügt eine einfache Divisionskalkulation. Wenn ein Unternehmen ähnliche Produkte herstellt, müssen wir die Divisionskalkulation modifizieren. Bei verwandten Produkten sprechen wir von Sortenproduktion, hier hat sich die Äquivalenzziffernmethode etabliert. Bei der Äquivalenzziffermethode rechnen wir unsere unterschiedlichen Produkte gleichartig mit Hilfe eben dieser Äquivalenzziffer. Eine typische Sortenproduktion findet man beim Drahthersteller. Es werden Drähte in drei Qualitäten in diesen Mengen produziert. Der Produktionsaufwand ist relativ ähnlich. Der Standarddraht ist die sogenannte Richtsorte, der wird mit der Äquivalenzziffer 1 versehen. Ein Feindraht ist etwas komplexer herzustellen. 20% Aufschlag liefert ein Äquivalenzziffer von 1,2. Grobdraht ist etwas einfacher herzustellen. Hier haben wir 0,9 als Äquivalenzziffer. Wenn wir die Produktionsmengen mit Äquivalenzziffern multiplizieren, haben wir alle Sorten gleichnamig gemacht. Die 50.000 Meter Feindraht entsprechen 60.000 Meter Richtsorte. Die 10.000 Meter Grobdraht entsprechen 9.000 Meter Richtsorte. Insgesamt haben wir 159.000 Meter Richtsorte produziert. Die 318.000 Gesamtkosten können wir jetzt durch die 190.000 Meter Richtsorte dividieren und erhalten 2 Euro pro Meter als Selbstkosten für die Richtsorte, entsprechend 2,40 Euro pro Meter für den Feindraht und 1,80 Euro pro Meter für den Kopfdraht. Unsere Muster GmbH stellt sehr unterschiedliche Produkte her. Deshalb müssen wir aufwendig eine Kostenstellenrechnung betreiben und eine Zuschlagskalkulation durchführen. Wir können die Zuschlagskalkulation an dem folgenden Schema demonstrieren. Wir ermitteln zunächst von jedem Produkt die Materialeinzelkosten und die Fertigungseinzelkosten. Wir haben die Kostenstellenrechnung durchgeführt, kennen also die Material-, Fertigungs-, Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten und kennen auch die entsprechenden Gemeinkostenzuschlagssätze. Jedem Produkt werden jetzt entsprechend seiner Materialeinzelkosten Materialgemeinkosten zugeschlagen, entsprechend seiner Fertigungseinzelkosten Fertigungsgemeinkosten zugeschlagen. Für jedes Produkt werden dann Herstellkosten berechnet und entsprechend dieser Herstellkosten Vertriebsgemeinkosten zugeschlagen und Verwaltungsgemeinkosten zugeschlagen. Aufsummiert ergeben sich die Selbstkosten des Produktes. Wir wollen in einem Zahlenbeispiel ein Musterprodukt kalkulieren. Die Materialeinzelkosten dieser Produkte sollen 300 Euro betragen. Aus der Kostenstellenrechnung erhalten wir einen Materialgemeinkostenzuschlagsatz von 14,95%. Entsprechend addieren wir zu den 300 Euro 44,85 Euro Materialgemeinkosten. Die Fertigungseinzelkosten betragen 100 Euro. Aus der Kostenstellenrechnung haben wir einen Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz von 48,79% berechnet. Entsprechend addieren wir 48,79 Euro als Fertigungsgemeinkosten hinzu. Wir addieren diese vier Zahlen, erhalten 493,64 Euro als Herstellkosten. Wir benötigen zwei weitere Positionen aus der Kostenstellenrechnung, einmal den 9,84% Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz und die 7,92% Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz. Die entsprechenden Gemeinkosten werden auf Basis der Herstellkosten berechnet. Alles wird addiert zu Selbstkosten von 581,31 Euro. Wir arbeiten mit Zuschlagssätzen. Wir haben eine Zuschlagskalkulation durchgeführt. Auch unsere Muster GmbH stellt jetzt eine Zuschlagskalkulation auf. Die Materialeinzelkosten für den City und den Family sind bekannt. Aus der Kostenstellenrechnung konnten wir den Zuschlagssatz von 13,6% ermitteln. Entsprechend addieren wir die Werte und erhalten die Materialkosten für unsere beiden Modelle. Die Fertigungseinzelkosten für den City und Family sind bekannt. Der Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz wurde aus der Kostenstellenrechnung ermittelt. Entsprechend können wir auch hier die Fertigungskosten für die beiden Modelle ermitteln. Wir addieren die Materialkosten und die Fertigungskosten und haben die Herstellkosten unserer beiden Modelle. In den Herstellkosten sind nur Material- und Fertigungskosten enthalten, noch nicht Verwaltung- und Vertriebskosten. Diese kommen jetzt hinzu. Aus der Kostenstellenrechnung kennen wir die Verwaltungsgemeinkosten und Vertriebsgemeinkostenzuschlagsätze von 13,4 und 4,9 Entsprechend rechnen wir die Zuschläge aus und erhalten jetzt die Selbstkosten für den City von 7.617 Euro, die Selbstkosten für den Family von 9.399 Euro. Jetzt haben wir sämtliche Gemeinkosten möglichst verursachungsgerecht auf unsere Produkte umgelegt. Jetzt haben wir eine Kalkulation durchgeführt. Selbstverständlich bietet die Muster GmbH ihre Produkte nicht zum Selbstkostenpreis an. Wir erheben einen Gewinnaufschlag, erhalten dann den Barverkaufspreis. Bei der von uns durchgeführten Zuschlagskalkulation war der Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz besonders augenfällig, er betrug fast 350 Prozent. Alle Produkte werden also gleichartig sehr stark an den Kosten der Produktionskostenstelle beteiligt. Dies ist aber nur dann gerechtfertigt, wenn wirklich alle Produkte gleichartig an dieser Kostenstelle partizipieren. Oft ist es so, dass in der Fertigungskostenstelle sehr teure Maschinen stehen und dass einzelne Produkte nur wenige von diesen teuren Maschinen beanspruchen. Um hier mehr Transparenz und mehr Verursachungsgerechtigkeit in die Kostenrechnung einzubringen, hat sich die Maschinenstundensatzrechnung bewährt. Man betrachtet dann die Fertigungskostenstelle nicht mehr als eine Einheit, sondern nimmt gewisse, vor allem teure Maschinen aus dieser Fertigungskostenstelle heraus, und betrachtet sie sozusagen als Sonderkostenstelle. Wir haben hier ein Beispiel für so eine Maschine, die wir aus der Fertigungskostenstelle herausnehmen und als Maschinenplatz definieren wollen. Sie sehen, dass die Maschine nicht nur teuer in der Anschaffung ist, sie erfordert auch eine ganze Menge an laufenden Kosten. Aus den 10.000 Euro und 10 Jahren Nutzungsdauer ergibt sich eine AFA von 1250 Euro pro Monat. Kalkulatorische Zinsen 500 Euro pro Monat, Instandhaltung 10.000 Platzkosten 1.000 Grundgebühr 10 Euro, Energiekosten 40 Euro, Betriebsstoffe 200 Euro. Insgesamt 13.090 Euro Kosten pro Monat werden durch diese Maschine verursacht. Die Maschine läuft 160 Stunden. Eine einfache Divisionskalkulation liefert uns einen Maschinenstundensatz von 81,81 ,81 Euro. Nur Kostenträger, die diese Maschinen tatsächlich nutzen, werden mit diesem Maschinenstundensatz belastet. Alle anderen Kostenträger müssen nur die Restfertigungsgemeinkosten der Fertigungskostenstelle tragen. In den folgenden beiden Schemata soll die Zuschlagskalkulation einmal ohne und einmal mit Maschinenstundensatzrechnung präsentiert werden. Hier zunächst die Rechnung ohne Maschinenstundensatz. Die Fertigungsgemeinkosten sind sehr hoch und werden gleichartig auf alle Produkte umgelegt. Mit Maschinenstundensatzrechnung ist die Kalkulation sehr viel verursachungsgerechter. Nur noch relativ geringe Restfertigungsgemeinkosten werden von allen Kostenträgern getragen. Die Maschinenstundensätze werden nur den Produkten auferlegt, die die Maschinen auch tatsächlich nutzen.